Hallo zusammen, wir sind heute auf der offiziellen Pressekonferenz zur Eröffnung der Walking Dead Breakout Dauermaze im Moviepark Germany. Ja, Im Vorfeld ist ja schon einiges über dieses Großprojekt bekannt geworden. Äh, der Moviepark hat schon ein paar Daten und Zahlen rausgelassen, unter anderem 700 Quadratmeter, gestaltet von Jora Entertainment, die ja auch schon für andere große Freizeitparks wirklich gigantische Projekte umgesetzt haben. Das ganze findet statt im ja, Bauch von Studio 7 unten im Keller. Ähm, ja, wir sind schon mal sehr gespannt. Es wird eine Jahresmace. das heißt im Gegensatz zu den sonstigen Maces, die am Halloween Horrorfest ausschließlich geöffnet haben, wird äh, The Walking Dead Breakout tatsächlich das ganze Jahr über geöffnet haben und ich glaube die Frage, die wir am meisten gehört haben in letzter Zeit war tatsächlich, wann macht das Ding endlich auf genau. und vielleicht kriegen wir heute eine Antwort auf diese Frage. Genau, hoffentlich und äh, ob wir diese Frage beantworten können und welche Fragen wir sonst noch so beantworten können, welches Videomaterial wir euch mitbringen können und was wir sonst noch so zu bieten haben, das seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos. Viel Spaß! Liebe Gäste, ein herzliches Willkommen zu unserer Pressekonferenz zur The Walking Dead-Breakout-Attraktion im Moviepark. Und zwar werden wir die Attraktion am Sonntag, 19.06. eröffnen, mit ein paar Einschränkungen, nämlich das Thema ist natürlich kein Kinder- und Familienthema. Dementsprechend ist diese Attraktion ab einem Alter von 16 Jahren freigegeben. Und wir erlauben uns auch für diese namhafte Lizenz eine spezielle Zusatzeintrittsgebühr für die Besucher, speziell für diese Attraktion, von 5 Euro zu fragen. Sicherlich ist es das Geld auch wert? Bei uns war es absolut extrem wichtig. Das war oberste Prämisse dieses Projekt und das, da haben wir uns auch nicht zufrieden gegeben, sondern wir haben wirklich immer mehr und mehr noch gewollt und immer noch mehr kleinere Details mit einbringen wollen. Und äh, zum Beispiel, ich meine, wer die Serie wirklich kennt und wer das liebt, wir kennen zum Beispiel die Scatty Rings. Ja, ich wollte unbedingt die Scatty Rings haben. Insofern, ich habe sie bekommen, auch ein großes Danke dafür. Und ähm, beim Signage, Sie sehen hier zum Beispiel rechts und links diese Schablonen. Wir haben zum Beispiel bei diesen Geschichten, wir wollten auch das originalgetreue Signage. Wir haben uns schon Maces in Amerika angeguckt, in anderen Parks, wo das ähnlich gemacht wird. Universal ist ja auch mal sehr stark mit dem Thema oder mit der Lizenz äh, am Markt. Aber da wird es dann einfach draufgemalt zum Teil. Und zwar, unser Anspruch war wirklich, dass wir das Original so original machen wie möglich. Der Breakout ist wegen Schockeffekten und blutiger Gewaltdarstellung für folgende Personen nicht geeignet. Schwangere, Asthmatiker, Personen, die an Epilepsie leiden, Personen mit Herzbeschwerden, Personen mit sensibler Psyche. hier jetzt mit Thorsten Backhaus, dem Geschäftsführer von Movie Park Germany. Erstmal danke, dass du uns ein paar Fragen beantwortest und Gerne. vorweg als allererstes mal, jetzt haben wir schon die Attraktion erlebt. Was verspricht sich der Movie Park Germany von dieser Attraktion, vom Erfolgsfaktor her? Was glaubst du, wie das angenommen wird? Also wir haben natürlich ein sehr, sehr starkes Halloween Horrorfest. Das haben die letzten Jahre auch gezeigt. Wir haben letztes Jahr mit Slaughterhouse sicherlich auch eine ganz tolle Attraktion gebaut für 16 Showtage und dieser Erfolg hat uns eigentlich dazu bewogen, darüber nachzudenken, inwieweit das keine permanente Attraktion sein kann, zumindest das Konzept. Und mit The Walking Dead haben wir jetzt auch eine ganz, ganz tolle heiße Filmlizenz dazu bekommen und wir denken mal, die Reaktionen auf Facebook waren so einschlägig schon, dass dieses Konzept hier auch wunderbar funktionieren wird, auch im Rahmen eines ganzjährigen Betriebes. Jetzt hast du Filmlizenzen erwähnt. Ist das auch ähm, langfristig eine Perspektive für den Moviepark, ähm, mehr Filmlizenzen zu bringen, wenn man bei zukünftigen Attraktionen also äh, plant, plant man da auch wieder mit Filmlizenzen? Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo es machbar ist, mit einem Lizenzpartner zu arbeiten, der auch hinter dem Konzept auch steht und äh, das auch thematisch natürlich passt, werden wir versuchen, alle neuen Attraktionen, Investitionen auch mit dem Thema Film zu versehen. Ob das dann immer eine so heiße Lizenz wird wie The Walking Dead, müssen wir mal schauen. Aber zumindest der Ansporn ist da, entsprechend in der Richtung weiterzuarbeiten. Ja, dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich für die Worte und ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit der neuen Attraktion. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke. Jetzt haben sich noch zwei Mitglieder des Projektteams bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Und zwar einmal Jörg Kraft, der Entertainment Manager vom Moviepark Germany. Und einmal Manuel Prosotowitz, der Deputy Marketing Manager vom Moviepark. Ist das richtig? Director, aber hier ist das ja mit Titeln. <lacht> okay, gut. Und zwar ganz vorweg: Erstmal, wie findet ihr persönlich die Attraktion, die ihr jetzt hier mitgeschaffen habt? Also ich finde sie nahezu perfekt. Also wir sind ja, äh, Manuel und ich, äh, wir sind ja gestern noch bis spät in den Abend gewe hier gewesen, haben noch so Kleinigkeiten verändert und wir laufen immer wieder durch. Für den Gast ist es super klasse geworden. Wir sehen immer noch so kleine Sachen, die wir noch verändern können, aber das Gesamtprojekt ist einfach äh, hervorragend geworden. Ja, ich, ich liebe diese Maze und dieses, diese Attraktion, weil es ist einfach... So viel Liebe zum Detail und wir haben wirklich, wie gesagt, der Thorsten Backhaus, unser Geschäftsführer, hat uns einfach freie Hand gelassen, weil er wusste, okay, die Jungs sind kreativ, die kennen die Serie und die haben einfach Bock, das zu machen. Und wir waren wirklich, wie viele Nächte wir hier verbracht haben und wie viel Unternehmen wir hier zur Weißglut getrieben haben, weil wir jeden Tag, wir hatten neue Änderungen, dann stimmte die Ralfarbe der Gebäude zum Teil nicht, Da musste das nochmal neu gestrichen werden, die Fensterkreuze nochmal neu gemacht werden und... Die haben schon immer gesagt, oh Gott, da kommen die zwei schon wieder. Und, aber wir wollten wirklich ein nahezu, im Rahmen der baulichen Möglichkeiten, aber ein nahezu perfektes, detailreiches Erlebnis. Und wir haben wirklich so viele Gimmicks eingebaut und als Serienfan so viele kleine Details. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und das ist eigentlich der tollste Job der Welt, hier einen riesen Spielplatz zu haben und sich richtig auszutoben. Und dann mit einem weltweit erfolgreichen Lizenzthema ist der Hammer. Also wir sind echt, wir haben uns... Das war schon so ein kleines äh, Incentive hier. Also, ein kleines Incentive ist ja, gut, ja. aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wirklich. Okay, und äh, für dich als Entertainment, Entertainment Manager, du arbeitest ja hauptsächlich äh, an Shows und auch am Halloween Horrorfest. Ähm, würdest du sagen, das ist nochmal so ein ganz neues Niveau, ist, was man mit Maces hier eigentlich erreicht hat? Auf jeden Fall, weil es ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Also zu Halloween äh, erschrecken wir ja einfach ganz viele Leute, natürlich auch mit einer schönen Thematisierung. Hier haben wir aber eine IP, IP und hier ist es ja so, dass die Gäste, also unsere Gäste durch, durch die Sets von The Walking Dead laufen. Es ist also eine Studiotour und eine Maze zugleich. Ja? Und das ist äh, das, was es so besonders macht. Ja, super. Ähm, wenn ich euch jetzt noch fragen darf, was... Gefällt euch an diesem Maze persönlich am besten? Also was ist euer kleines Lieblingsstück schwierig, an dem Ganzen? Schwierig. Oh, es gibt so viele kleine Lieblingsstücke, aber ganz ehrlich und... Ähm es gibt, es gibt zum Beispiel, wenn die Serie kennt, es gibt den Tunnel und äh, der Tunnel, äh, weil da habe ich mich tatsächlich, obwohl ich wusste, dass wir Walker im Tunnel haben, selber schon ein paar Mal erschreckt, unglaublich coole Szene, weil der Tunnel auch so genial gemalt ist und gebrushed ist, dass er Tiefe hat und man geht wirklich einfach ins Dunkel rein und wird dann von den Walkern attackiert und, aber wir haben auch von Terminus den Candle Room und der ist, passiert ja nicht wirklich viel, aber diese Atmosphäre, diese Deckenhöhe und diese, diese, diese, diese hunderte von Kerzen, die illuminiert sind und die Durchsage und also da kriegt man schon Gänsehaut und das ist so, ich glaube, das sind so meine zwei Favorites. Also ja. es gibt noch viel, viel mehr, die kann ich gar nicht alle aufzählen hier. Wie ist bei dir? Ja, also ich finde auch, dass der Dedication Room, also der Raum, da wo die Kerzen äh, sind, atmosphärisch einfach unschlagbar gut geworden ist das muss man wirklich sagen und äh, auch der Tunnel und auch die Farm, es sind eigentlich kann ich mich gar nicht festlegen was sind alle Räume einfach äh, perfekt geworden ja es ist ja auch ein Gesamterlebnis das ist ja auch wichtig man läuft ja quasi von Staffel 1 zu Staffel 5 durch ähm also würdet ihr schon sagen, ihr meint, ihr seid jetzt auch richtige Fans der Serie, spätestens geworden. Ähm, würdet ihr sagen, dass das besonders auch für Fans der Serie ein echter Grund ist, mal einen Moviepark zu fahren, auch wenn es ein paar Kilometer weiter sind, um mal so eine richtig deutschlandweit einzigartige Attraktion zu seiner Lieblingsserie zu sehen? Ja, definitiv. Also normalerweise mussten ja die Walking Dead Fans, äh, mussten ja dann immer äh, nach Übersee, nach Amerika, äh, zu den Universal Studios. Jetzt haben wir das Gleiche hier, auf selben Niveau. Mindestens auf demselben Niveau. ein bisschen besser. Also wir waren natürlich auch äh, in den Universal Studios ja. und haben uns angeguckt, was die Kollegen da gemacht haben. Und haben natürlich Sachen, die wirklich gut waren, wo wir gesagt haben, klar, das ist absolut perfekt. Haben wir versucht zu adaptieren und umzusetzen. Und äh, da, wo wir aber nicht, äh, wo wir gesagt haben, oh, guck mal da, gibt es ein paar Details und da ist es nicht ganz so rund, haben wir natürlich für uns als Anspruch, persönlichen Anspruch, dann wieder mit nach Hause genommen, dass wir es besser machen müssen. Und ähm, wie gesagt, ich kann nur einmal wiederholen, dass... Äh, ja, unsere Ansprechpartnerin bei MC in New York, als wir den finalen Approval-Prozess hatten und äh, es am Telefon wirklich still geworden ist, als wir nach dem Finalergebnis gefragt haben und wir schon wirklich da gesessen haben und gedacht haben, oh je, sie einfach nur gesagt hat, it's absolutely terrific. Und ich glaube, das beschreibt es und wenn das äh, da jemand sagt, der wirklich äh, tagtäglich an den Sets ist und... Äh das nur auf Bildern sieht, weil live authentisch ist es ja noch mal viel authentischer und viel intensiver. Also von daher, ich glaube, das ist einfach, das beschreibt am besten, wie das jetzt ist und wie es geworden ist. Ja, super, dann herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für eure harte Arbeit. Und äh, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß damit und wir werden definitiv auch noch ganz viel Spaß damit haben, denn diese Maze wird hier noch ein bisschen bleiben und schaut mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Ich stehe hier mit Sebastian von ImaScore und ImaScore ist federführend in der Soundproduktion für diese Maze. Ist das richtig? Ja, genau. Wir haben die ganzen Soundatmosphären gemacht und Schocker sounds und auch zum Teil den Soundtrack, den man auch hört, jetzt im Hintergrund nachgespielt. Ja. Man kennt euch jetzt ja schon auch aus diversen anderen Freizeitparks, aber auch hier habt ihr schon für den Moviepark gearbeitet. Ähm, wie ist das so, wenn man für so eine Horrorattraktion arbeitet? Ist das was ganz anderes oder ist das im Prinzip, äh, naja... Einer Freizeitparkattraktion wie jeder andere, nur dass man hier eben viel Geschrei, Kettensägen und Ähnliches im Hintergrund hört. <lacht> nee, es ist schon was anderes, weil wir machen hauptsächlich Musik und äh, gerade bei so einem Horror-Maze ist es dann meistens so, dass wir eine Klangwelt erschaffen müssen. Also nicht nur einen Soundtrack in nur einen Soundtrack schreiben, sondern wirklich eine Klangwelt erschaffen müssen, dass man quasi die Augen schließt und dann sich vorstellt: Okay, ich befinde mich jetzt wirklich in dieser Horrorwelt. Und das ist dann schon der große Unterschied. Ich schreibe nicht Musik, sondern ich äh, designe äh, akustisch eine Welt sozusagen, ja. Und wie ist das? Ich weiß nicht, habt ihr auch schon mal für so eine große Filmlizenz gearbeitet und ist das was anderes, wenn man so ein großes Vorbild, sage ich mal, hat, an dem man sich irgendwo auch orientieren muss? Da gibt es ja sicherlich auch strenge Vorgaben dann dazu, wie sich das anhören muss. Ist das für euch was ganz anderes, als wenn ihr quasi frei für eine Attraktion arbeiten dürft, die, ich sag mal, fiktiv neu geschaffen wird? Also es ist wirklich so, dass es äh, extrem unterschiedlich ist. Es gibt auch Sachen, da gibt es keine Lizenzen, da sind die Vorgaben meistens noch äh, viel strenger, wie es jetzt hier speziell war. Also hier hat man wirklich sehr viel freie Hand. Wir haben, äh, ich habe die Serie vorher gar nicht gekannt. Ich, klar, der Name sagte mir was, aber ich habe auch nicht gewusst, wie die Zombies machen. Muss das mal also hören, wie, äh, wie schreien die, schreien die oder machen die dieses klassische, ja, und dann dieses hör, hör, das danach zu machen und dann so lange zu experimentieren, bis es dann äh, wirklich so klingt wie in der Serie. Das war so der Entwicklungsschritt und ähm, das ging gar nicht so direkt über äh, die AMC-Geschichte, sondern über den Moviepark, der das dann wiederum erst dem gezeigt hat. Also es ging über mehrere Instanzen, aber äh, wir hatten relativ für so ein Projekt eigentlich unüblich äh, freie Hand, ja. Und äh, jetzt bist du ja auch schon durchgelaufen. Ähm, was ist so im, äh, im Gesamtergebnis so dein Favorit in dieser Attraktion? Also vielleicht auch verbunden mit deiner Arbeit, aber insgesamt auch so als Besucher, was hat dir am besten gefallen, wenn du da durchläufst? Also wirklich, das ist durchgehend eine Atmosphäre herrscht, es gibt wenig wenig Punkte, wo man sagt, hier, hier passiert gar nichts, es äh, sind Sachen, ich äh, kannte das Briefing natürlich vor, ich wusste ungefähr, hier passiert ungefähr das und das und ich kannte die Umsetzung gar nicht und war doch sehr begeistert, wie, wie es im Endeffekt jetzt doch geworden ist und äh, es gibt doch äh, zwei, drei Schockmomente, wo ich äh, selber wirklich sehr zusammengezuckt bin und obwohl es eigentlich mein, äh, mein eigener Sound ist, den ich äh, stundenlang gefallen habe, dann hört man ihn in einer Lautstärke vor Ort und zuckt selber zusammen und sagt, okay, es, es funktioniert also wirklich tatsächlich, also <lacht> ganz beeindruckend. Ja. Ja, Super, also herzlichen Dank für das Interview, aber auch herzlichen Dank für eure tolle Arbeit. Und äh, ihr habt sicherlich auch maßgeblich zum Erfolg dieser Attraktion beigetragen. Ja, wir befinden uns jetzt nicht mehr im Weepark Germany. Wir haben uns in ein, äh, Das Gasthaus zum Goldenen M versammelt. Denn, wie man es von unseren Berichten gewohnt ist, es regnet einfach wieder in Strömen. Ähm, ja, aber so allgemein, abseits vom Regen, wie war dein Eindruck? Ja, also durchweg positiv weggeflasht könnte man fast schon sagen. Also ähm, von A bis Z eine super geile Attraktion, ein super geiles Event, toll organisiert. Also an dieser Stelle nochmal äh, herzlichen Dank. Ja, viele Grüße raus nochmal an das Team, äh, was das Presse-Event organisiert Absolut. hat. Richtig ja, klasse. Kann ich auch nur so äh, zurückgeben, also die Attraktion ist wirklich groß geworden. Das ist wirklich groß. Also die äh, Durchlaufzeit war so grobe 6-7 Minuten und wir sind schon flotten Schrittes durchgelaufen. Ähm, also das ist schon, das lohnt sich schon. Ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr inhaltlich. Also Vorsicht, jetzt wird's inhaltlich. Ja, Spoiler, jetzt wird gespoilert. ja. Was war denn für dich so der Moment oder die geilste Szene überhaupt ever? Also ich würde mal sagen so zwei verschiedene. Also vom vom Setting her, von der Atmosphäre, vom Look her, gefällt mir persönlich die Gefängnisszene am allerbesten, weil das einfach dieses ganze ja, authentische Feeling hat. Also man kommt da rein und man hat das Gefühl, man steht wirklich in einem Gefängnis drin. Und vom Effekt her, also vom... Ja, vom Konzept her gefällt mir am allerbesten der Tunnel, wo man ja. wirklich in ein dunkles Loch hineingeht und einem aus der Dunkelheit plötzlich einfach Walker entgegenkommen, die auch kein Problem damit haben, an einem vorbeizustreifen, ja. einen anzufassen. Das war so mein persönliches Highlight. Ja, bei dir? absolut. Ähm, ja, sehe seh ich fast genauso. Also, man muss noch mal dazu sagen, dass das Maze so aufgebaut ist, dass man quasi in äh, Staffel 1 startet und sich dann durch die Staffeln durchbewegt mit jeder Szene bis zur fünften Staffel. Also, fängt mit der Farm an und hört dann zum Schluss mit äh, dem Sch Schlachtraum, glaube ich bin jetzt nicht so der Walking Dead, ne? Ja also wir, genau, wir gehen quasi ähm, Schritt für Schritt so, durch. Schritt für Schritt, genau, genau in mit, also die verschiedenen also, Schauplätze genau. der Serie. Jeder Schauplatz, eine Staffel wurde selektiv ausgewählt genau. und da muss ich auch sagen, der Effekt im Gefängnis ist natürlich mega gut. Ähm, so vom, vom Schockigsten oder vom freakigsten ist die Farm auf jeden Fall gerade ja. am Anfang. Das ist so das, wo man reingeschmissen wird, so als, ich glaube, zweite Szene ist es ja dann, ja. Äh, nach der Cafeteria und, äh, oder Cafeteria Tür vielmehr, und äh, das ist schon, äh, ist schon beeindruckend. Es ist generell vom kompletten Detailgrad, also da wurden ja, ähm, haben wir ja gehört, die ähm, einzelnen Schriftzüge abgepaust ja. und dann angesprayt und das merkt man also wirklich. Als ja, also es ist unwahrscheinlich ja. viel Arbeit in die Details geflossen. Wir sind jetzt leider, wir kennen die Serie nur so ein bisschen, also wir sind jetzt keine richtigen äh, Hardcore Walking Fans, Dead aber Fans. Aber, aber ähm, wir haben ja auch uns vor Ort mit einigen Fans ausgetauscht ja. und die haben halt also wirklich gesagt, dass die Detailtreue wirklich Wahnsinn ist. Also wer die Serie gut kennt, wer die Serie gerne guckt, der wird kleine Details in der Maze finden. Da wollen wir jetzt auch eigentlich nichts vorwegnehmen. Ja, schaut da mal selbst. Genau, also wir, das ist zwar schon die Spoiler-Version jetzt gerade, ja. aber trotzdem, also ich denke, jeder wird so äh, eine Kleinigkeit finden, die er aus der Serie wieder kennt Absolut. und ähm, das macht nochmal so einen zusätzlichen Reiz. Richtig. Aus. Von der Technik, vom Sound her super geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, haben wir mit Leitende den Jungs von ImAScore genau. gesprochen, die haben großartige Arbeit gemacht. Wir haben auch mit Jörg Kraft gesprochen, habt ihr im Interview auch schon gesehen, der uns auch nochmal erläutert hat, dass es kein reines Horrorhaus ist, sondern auch die richtige ähm, Set-Experience, könnte man sagen, also wie es auf dem Filmset sich anfühlt. Ähm, das ist eine Mischung, die wir so im Moviepark noch nicht hatten ja. und ähm, das wir wahrscheinlich auch so in ganz Deutschland nicht haben. Äh, und deswegen einmalig und von vorn bis hinten super. Also für uns war es ein echt genialer Tag. Absolut. Also absolute Empfehlung von uns. Schaut es euch mal an. Wie ähm, schon, glaube ich, ähm Relativ weit bekannt ist, wird es ein sogenanntes Upcharge-Modell sein. Das heißt, die Attraktion ist nicht im Eintrittspreis an sich inbegriffen. Wird ähm, 5 Euro kosten, ist es aber unserer Meinung auf jeden Fall wert. Definitiv. Also, gerade für Horrorfans oder vor allem für Walking Dead-Fans, ist auf jeden Fall eine richtig gute Ergänzung zum restlichen Produktportfolio, sozusagen, zum Attraktionsportfolio. Und äh, ich sag mal so, wenn es so weitergeht mit den nächsten Attraktionen, dann können wir uns jetzt schon auf 2017 freuen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, genau, soweit von uns. Ja, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr die Attraktion besucht. Ähm, falls euch unser Video gefallen hat, dann äh, lasst uns ein Like da, wir freuen uns immer. Ähm, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von der Maze haltet, was ihr vom Video haltet. Was ihr für Fragen an uns gegebenenfalls noch habt, ihr könnt uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Hallo at moviepark-infos.de Schreibt uns eine Nachricht auf Facebook. Wir beantworten immer alles gerne. Und ja, bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch viel Spaß bei eurem nächsten Parkbesuch. Tschüss. Macht's gut!